Es wird eine Kugel aus der Urne entnommen und wieder zurückgelegt. Die Ziehung wird zweimal durchgeführt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt folgendes Ereignis ein? In einer Ziehung wird eine blaue und in der anderen eine graue Kugel entnommen. Fünf Zehntel mal 2 Zehntel plus zwei Zehntel mal 5 Zehntel ergibt eine Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis von 1 zu 5. Das war ein kurzer Einblick in das Thema Grundlagen der Stochastik.